Von Schreibaufgabe hier. Heute geht es um Namen und ich habe euch vier Webseiten ausgesucht, mit denen ihr alle möglichen Arten von Namen finden könnt. Ganz egal, ob es um Charakternamen inklusiver, kompletter Identität geht oder um ein Haustier oder um ein Baby oder um sonst was. Ähm, ja, gehen wir da rein nochmal durch. Das erste ist der Fake Name-Generator. Und das ist ein Tool, was man zum Beispiel benutzt für Software, um Testdaten zu bekommen mit Namen, die irgendwie richtig sind. Und Adressen und anderen Daten, damit man keine Echtdaten nehmen muss. Und hier kann ich zum Beispiel auswählen. Das Geschlecht. Und dann wähle ich einen Namenssatz. Also aus welchem Land soll das, der Name kommen. Und kann hier zum Beispiel, weiß ich nicht, Dänisch nehmen. Und dann aus welchem Land soll die Adresse und so weiter sein. Also Nehmen wir mal den aus Deutschland und wenn ich dann auf generieren klicke dann bekomme ich einen Namen aus einer Stadt mit einer Postleitzahl in Deutschland mit irgendeiner Fake-Telefonnummer ich bekomme ein Jahr, ich bekomme ein Sternzeichen, Geburtstag, Benutzernamen für irgendwelche Webseiten die Visas, die er hat, wo er arbeitet, wie groß er ist und ich glaube hier unten sogar die Lieblingsfarbe und ein Fahrzeug. Also wirklich alles. Wenn ich viele Namen brauche, dann kann ich hier sogar über Massenbestellung gehen und mir nachher eine Datei mit ja, vielen Namen runterladen. Also Fake Name Generator, Links kommen alle später auch in die Beschreibung. Sehr gute Seite, um eine komplette Identität für einen Charakter in einer Geschichte ja, auszuwählen die nächste Seite die ist aus zwei Gründen ganz gut und zwar heißt die beliebte Vornamen.de und hier gibt es Hitlisten also ihr findet hier die auch findet ihr auch noch Listen für andere Länder, Aber Für Deutschland gibt es hier zum Beispiel Hitlisten von, 19, von 1890 bis heute also mal angenommen ihr habt einen Charakter und ihr wisst äh, ja der ist jetzt 60 Jahre alt ungefähr und er soll den, und den Namen haben dann könnt ihr schauen wie beliebt war denn dieser Name den ich mir ausgesucht habe ähm, vor 60 Jahren eigentlich passt er überhaupt in die Zeit oder muss der Charakter eigentlich um authentisch zu wirken einen anderen Namen haben äh, 60 Jahre zurück ungefähr meinetwegen irgendwas hier in den 50ern 1957, und dann kann ich sehen, hier von dem Mädchen Sabine, von den jungen Thomas, äh, waren auf dem ersten Platz von der Beliebtheit. Ja, Ich war hier auf dem siebten Platz von meinem Namen her. Und ähm, so kann man sich hier durch die Jahre klicken und dann sehen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf 2016 gehe, ich glaube für 2017 wird noch abgestimmt im Moment, 2016, die Vornamen sind deutlich anders. Also, man kann sehen, ein paar alte werden wieder in Mode kommen und ein paar neue gibt es, die es damals mit Sicherheit noch nicht gab. Macht also Sinn, hier mal zu schauen. Zum einen, um Namen zu finden und zum anderen auch um zu gucken, ob der Name überhaupt in die Zeit passt, wo die Geschichte steht, wo die Geschichte spielt. So, wenn es jetzt um Haustiere oder um Fantasy-Geschichten geht, dann passt natürlich das, was wir bis jetzt hatten, nicht. Dafür ist dann der Fantasy namen Generator ganz gut und hier gibt es tatsächlich Namen für wirklich alles also für, für Computerspiele wenn man hier mal durch ähm, scrollt für ähm, Fantasy Games für Orte für ähm, pff, ja also wirklich für Erfindungen tatsächlich für alles Mögliche werden hier zufällige Namen generiert und ähm, wenn ich das jetzt mal auswähle, meinetwegen hier Namen für eine künstliche Intelligenz. Ja, kann ich mir hier durchklicken, ich bekomme welche. Und es ist wirklich eine Menge, was hier auf dieser Webseite zu finden ist. Und irgendwo ziemlich weit unten finde ich auch Haustiere, nach Tieren sortiert. Also wenn ich einen Namen für meinen Fisch will, für meine Katze, für meinen Hund, wenn ich Papagei habe, schauen wir mal da drauf ich hier papagei vorgeschlagen. Oder ja, auch für meinen Bären. Hm. Also hier kann man sich austoben, Stunden verbringen. Viel Spaß damit. Für Tiere habe ich noch eine letzte Seite, das ist die, die äh, Tierchenwelt.de. Und wenn man hier auf Tiernamen klickt, gibt es auch für einige Tiere äh, Tiernamen, wo ich dann ja, zum Beispiel nach Tierart das Ganze auswählen kann oder nach Göttern und Königen, wenn ich meinen Hund, meine Katze nach einem Gott äh, benennen möchte ähm, und hier sogar Tiernamen nach Farbe, also nehmen wir mal hier blaues Tier, dann finde ich hier Namen, die irgendwie ja, was mit Blau zu tun haben. Äh, ich habe hier auch mehrere Sprachen, ich habe hier äh, Tiernamen aus Animationsfilmen, die ich mir angucken könnte und ich kann aber auch hier einfach die Tierart anklicken und wenn ich jetzt hier auf der Katzennamenseite bin und wenn ich mir hier die, äh, die Anfangsbuchstaben anklicken und dann mich inspirieren lassen von möglichen Katzennamen. Ja, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal für kostenlose Schreibaufgaben und äh, bis später mit einem neuen Video. Tschüss!